Ihr habt gehört und ihr habt gesehen, ihr saht das Übliche, das immerfort Vorkommende. Wir bitten euch aber, was gewöhnlich ist, findet unerklärlich. Was da üblich ist, das soll euch erstaunen. Was die Regel ist, das erkennt als Missbrauch. Und wo ihr den Missbrauch erkannt habt, da schafft Abhilfe. Wir haben gefressen, sind gewachsen. Und jetzt ruhen wir uns aus. Wann ist es hier so gemütlich? Ach, wie ist mir wohl. Ich erinnere mich an unsere großen Taten. Ja, wir sind schon groß an Taten. Jetzt sind wir verpuckt. Wir waren etwas. Wir waren schlamm kreative Tiere. Wir hatten diese in allen Farben schillernde Fantasie, dass wir aus der Natur über die Natur wachsen würden dann jedoch mussten wir in die Erde. Das Gras ist uns über den Kopf gewachsen. Wir sind verpuppt. Wir waren etwas, etwas Tolles, in allen Farben schillernde Spezies. Überschlau und Unterschlau. Kommt hier die Verpuppung der Weltgemeinschaft? Ich genieße die Ruhe vor dem Staat. Es ist immer etwas ganz Besonderes. Ach, wenn wir heraufsteigen, werden sich die Balken biegen. Dann kommt der Sonne große Güte. Und dann führen wir uns die Pflanzen zu Gemüte. Ja, wenn wir hier heraufsteigen, wird gesungen, getanzt und gelacht. Ach, ich aß mich durch dieses Feld schon gar 70 Mal. Für das Feld war das jedes Mal fatal. Ach, wie fein ist's kurz und platt. Bald steht hier eine neue Stadt. Sie entstehen unter dich, diese Verwachsenen gestalten sie an. Angst davor, was wir von ihnen halten könnten. Müssen erst von der Bildfläche verschwinden, um sich zwischen den Masken wieder zu finden. Sie verstecken sich jahrelang, um heranzureifen, holt man sie richtig Moment ins li ist der mit nichts zu vergleichen. In den Netz aufs nicht vorstellen.